Hallo, wir stellen dir in diesem Video 5 Wege vor, wie du deine Klasse zufällig in Gruppen einteilen kannst. Weg Nummer 1 – Abzählen Nehmen wir an, in deiner Klasse sind 24 Kinder. Du willst Gruppen mit jeweils 4 Schülerinnen und Schülern bilden. Also lässt du sie jeweils bis 6 durchzählen und die Kinder mit derselben Nummer, also alle mit der 1, alle mit der 2 und so weiter, bilden jeweils eine Gruppe. Das geht auch mit ungeraden Zahlen. Dadurch haben einige Gruppen dann einfach ein Mitglied weniger. Im zweiten Schritt kannst du Expertengruppen bilden, also ein sogenanntes Gruppenpuzzle durchführen. Innerhalb jeder Gruppe wird neu durchgezählt und wieder gehen die Lernenden mit derselben Zahl zusammen. So hast du dann neue Gruppen, in denen jeweils ein Kind aus jeder der alten Gruppen ist. Das eignet sich besonders gut dann, wenn Informationen zusammengetragen und gegebenenfalls weiterverarbeitet werden sollen. Jedes Mitglied der ersten Gruppe muss dann im ersten Teil gut aufpassen und in der Lage sein, die Informationen aus seiner Gruppe in der Expertenrunde weitergeben zu können und hat auch da automatisch dann eine aktive Rolle. Wenn du ein Expertenpuzzle planst, kannst du statt Abzählen auch kleine Kärtchen oder Zettel verteilen. Die zeigen dann jeweils eine Nummer und einen Buchstaben. Also zum Beispiel 1a, 1b, 1c, 1d und entsprechend eben auch dieselben Buchstaben mit den Nummern 2, 3, 4 und so weiter. Zunächst gehen dann wieder alle Lernenden mit derselben Zahl in eine Gruppe. Die Expertengruppe wird dann im zweiten Schritt gebildet über den gleichen Buchstaben. Weg Nummer 2 – Spielkarten Was du brauchst, ist ein einfaches Set an Skatkarten. Üblicherweise hat das 32 Karten. Du sortierst entsprechend der Schülerzahl entsprechend viele Karten aus bleiben wir bei der angenommenen Klassengröße von 24. Es müssen also 8 Karten raus. Zum Beispiel alle 7er und alle 8er. Die Karten werden dann gemischt und zufällig verteilt. Damit hast du viele Möglichkeiten der Gruppenbildung. Spielkarten eignen sich auch sehr gut für die Methode Think-Pair-Share. Zunächst wird allein gearbeitet, dann finden sich die Paare derselben Farbe zusammen, also die beiden roten Damen, die beiden schwarzen Zehner und so weiter. Im letzten Schritt bilden sich dann Vierergruppen mit dem gleichen Symbol, alle vier Damen, Könige oder Asse. Genauso kannst du Spielkarten auch dazu nutzen, direkt Vierergruppen zu bilden oder, wenn du jeweils eine Karte eines Symbols vorher entfernst, auch Dreiergruppen. Diese Methode der Gruppenbildung lässt sich auch gut mit anderen Kartensets umsetzen. Je nach Bildmotiv erfolgt die Gruppenbildung dann nach derselben Farbe, dem Anfangsbuchstaben, der abgebildeten Gegenstände oder was auch immer. In jedem Fall sind Spielkarten ein Symbol für Glück und Zufall und das unterstützt die Akzeptanz dieser zufälligen Zusammensetzung der Gruppen. Wobei sich, wenn man nicht mischt, auch viele Möglichkeiten ergeben, über die Karten bewusst zu steuern und nur scheinbar den Zufall wirken zu lassen. Weg Nummer 3, in Reihen aufstellen. Dieses Verfahren eignet sich besonders dann, wenn die Klasse neu zusammengesetzt ist und sich noch nicht gut kennt. Weil als Aufgabe für die Reihenbildung kann ein mehr oder weniger interessantes Merkmal ausgewählt werden, sodass die Kinder in der Klasse zugleich auch etwas voneinander erfahren. Aufgabe ist es also, dass sich alle Schülerinnen und Schüler in einer Reihe aufstellen und das nach einem vorgegebenen Ordnungskriterium. Was kann das sein? Zum Beispiel die Schuhgröße oder der Tag und Monat des Geburtstags im Lauf des Jahres, also der zweite vor dem 3. Januar und der März vor dem Mai. Oder wie lange die Kinder morgens von zu Hause bis zur Schule unterwegs sind. Aus dieser zufällig entstandenen Reihe gehen dann beginnend von vorne jeweils zwei, drei, fünf oder sechs benachbarte Schülerinnen und Schüler als Gruppe raus. Hier kommt auf jeden Fall Bewegung in deine Klasse. Deshalb ist das ein Verfahren, was sich besonders gut bei jüngeren Schülerinnen und Schülern einsetzen lässt. Sie können so in der Unterrichtsstunde zumindest ein bisschen ihren natürlichen Bewegungsdrang ausleben. Weg Nummer 4. Der digitale Gruppengenerator. Angebote gibt es da viele. Sie funktionieren grundsätzlich nach demselben Prinzip. Du gibst die Namen der Schülerinnen und Schüler deiner Klasse ein, definierst, wie groß die Gruppen sein sollen. Durch einen Zufallsgenerator werden die Gruppen zusammengestellt und die Namen angezeigt. Mit den Learning Apps und Onco findest du zwei Beispiele für solche digitalen Gruppengeneratoren unten in den Shownotes. Das Besondere an Onco ist, dass du hier mit dem Helfersystem und dem Lerntempo-Duett Manchmal wird es auch als Busstopp oder Haltestellenmethode bezeichnet. Zwei Möglichkeiten findest, Pärchen und Gruppen zu bilden, die sich am Tempo der Lernenden orientieren. Weg Nummer 5. Bilderschnipsel. Der letzte Vorschlag für heute. Was du benötigst, sind Bilder oder Landkarten. Ausgedruckt, zum Beispiel auf DIN A4-Papier. Und zwar in Anzahl der gewünschten Gruppen. Du zerschneidest die Bilder in kleine Puzzleteile, die alle gemischt werden und dann zum Beispiel in einen Umschlag kommen und zufällig gezogen werden. Die Gruppen bilden sich dann, indem die Lernenden die Bilder oder Karten als Puzzle mit ihren eigenen Teilen wieder zusammensetzen. Alternativ kannst du auch kleine Bildgeschichten nehmen, Comicstrips, deren Geschichte aus einer Folge von drei oder vier Bildern besteht. Die Schülerinnen und Schüler suchen dann die passenden Bilder zu ihrer Geschichte. Beide Verfahren sind dann besonders sinnvoll, wenn anschließend genau mit diesen Bildern, Bildgeschichten oder Landkarten gearbeitet wird. Durch die Gruppenbildung haben die Lernenden ihr Puzzleteil bzw. ihr Bild aus der Geschichte schon besonders gut angeschaut und vielleicht Details entdeckt, die in der späteren Arbeit hilfreich sein können.